Das vorliegende Multimedia-Tutorial zeigt, wie Sie Lernelemente sowie Strukturen aus einem anderen Kurs übernehmen können. Wichtig! Auch in diesem anderen Kurs müssen Sie mit lehrenden Rechten eingetragen sein. Im vorliegenden Szenario wollen wir Lernelemente sowie Strukturen aus dem Kurs des Vorsemesters importieren. Der erste Schritt ist bereits erledigt. Der neue leere Kurs für das aktuelle Semester wurde bereits angelegt. Klicken Sie nun rechts oben auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie Import. Der Import erfolgt in sechs Schritten. Markieren Sie im ersten Schritt den Kurs, aus dem die Elemente übernommen werden sollen. Sollte der gewünschte Kurs nicht aufscheinen, können Sie auch danach suchen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Weiter. Im zweiten Schritt können Sie explizit bestimmen, welche Kategorien von Elementen kopiert werden sollen. Prinzipiell empfiehlt es sich an dieser Stelle, die Standardeinstellungen zu nehmen. Wenn Sie die weiteren Schritte überspringen möchten und die gesamte Struktur inklusive aller Elemente übernehmen möchten, klicken Sie auf Weitere Einstellungen überspringen. Ansonsten klicken Sie wieder auf Weiter. Im dritten Arbeitsschritt wählen Sie nun mit Hilfe der Kontrollkästchen aus, welche Lernobjekte Sie aus dem Kurs des vergangenen Semesters übernehmen möchten. Da der neue Kurs bereits über ein automatisch angelegtes Nachrichtenforum verfügt, können Sie das Kontrollkästchen des Nachrichtenforums deaktivieren. Falls Sie beispielsweise im kommenden Semester auch keine Abstimmung mehr benötigen, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Nachdem Sie alle Elemente bestimmt haben, klicken Sie am Seitenende auf Weiter. Im vierten Schritt werden Ihnen zusammenfassend alle gesetzten Einstellungen noch einmal gezeigt. Deaktivierte Felder werden mit einem roten X gekennzeichnet. Klicken Sie nun auf Import durchführen, um den Kopiervorgang zu starten. Nachdem der Import durchgeführt wurde, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf Weiter. Sie werden zur Kurs-Startseite weitergeleitet und können erkennen, dass alle Aktivitäten und auch alle Strukturen sowie Überschriften aus dem Kurs des Vorsemesters übernommen wurden. Beachten Sie, dass Sie als nächstes gegebenenfalls noch die Termine aller Aktivitäten überprüfen bzw. neu einstellen müssen.